Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den aktuellen Stand in der Konzessionsvergabe des Stromnetzes Berlin. Wer schon eine Weile auf unserem Kanal unterwegs ist, wird mitbekommen haben, wir haben uns ja schon ein paar Mal damit beschäftigt, was diese ja fast schon Odyssee, diese unendliche Reise in der Neubestimmung des Netzbetreibers in Berlin eben angeht wir haben das alle paar Monate mal angeschaut. Ich verlinke euch die Videos vielleicht mal unten in der Videobeschreibung oder ihr findet die eben ganz normal von unserem Kanal. Die werden euch wahrscheinlich sogar hier nebenan als ähnliche Videos von unserem Kanal vorgeschlagen. Jedenfalls ist es jetzt zu einem neuen Ergebnis gekommen und tatsächlich sieht es so aus, dass tatsächlich eine Rekommunalisierung stattfinden kann. Es war ja so, dass die Stromnetze Berlin immer zum Wattenfall-Konzern gehört haben und eigentlich diese... Netzvergabe bereits 2014 ausgelaufen ist. Ja, so ein Konzessionsvertrag, der läuft im Regelfall 20 Jahre, damit sich das für alle Beteiligten lohnt. Ähm, wird praktisch von der örtlichen Kommune das Recht für die Nutzung der Leitungen für 20 Jahre an ein Unternehmen gegeben. Das ist dann meistens ein Stadtwerk oder ein großer überregionaler. Energiekonzern, der aus was auch immer für historischen Gründen hier eben mit beteiligt ist. In der Wattenfall ist ja tatsächlich damals entstanden, also die deutsche Wattenfall äh, als Zusammenschluss äh, des Berliner Versorgungsunternehmens und des Hamburger Versorgungsunternehmens und noch ein paar Brandenburger waren mit dran und haben dann eben praktisch die die Deutsche, den deutschen Ableger des schwedischen Wattenfall-Konzerns dargestellt. So. Nun ist wie gesagt 2014 diese Konzession eigentlich schon abgelaufen und dann gab es viel Scherereien, will ich mal sagen. Man kam nicht dazu, einen, einen korrekten Neuvergabeprozess hier anzustoßen, sodass Strom Berlin lange Zeit über Vattenfall weiterhin betrieben worden ist. Einfach so auf Zuruf immer mal für ein weiteres Jahr. Hatten sich immer äh, praktisch äh, auf, auf kurzem Dienstweg darauf geeinigt. Und dann sollte aber vor einer kleinen Weile ein nochmal ordentliches Konzessionsvergabeverfahren stattfinden. Und da gab es dann am Ende drei Teilnehmer. Die Wattenfall wieder, die wollten das weitermachen. Es gab außerdem eine Genossenschaft, die Bürgerenergie Berlin, die hier praktisch äh, genossenschaftlich dann dieses Netz übernehmen wollte. Und praktisch in die Bürgerhand geben wollte. Und es gab damals, hießen die glaube ich Berlin Energie, das war dann ein äh, landeseigener, also kommunaler, praktisch, äh, äh, ja, kommunales Unternehmen, das äh, hier auch eine komplette Rekommunalisierung dann also machen sollte. Nicht unbedingt in die unmittelbare Bürgerhand, wie bei der Genossenschaft, sondern praktisch in die in die Hand, in die öffentlich rechtliche Hand. Ne? Praktisch also wirklich eine Rekommunalisierung zurück ins öffentlich-rechtliche ähm, Gebiet. Und... Das lief dann auch so, dass hier eine Konzessionsvergabe für Berlin Energie positiv beschieden wurde. Am Ende ist das eine, eine Evaluierung, die durch die Verwaltung stattfindet. Da gibt es dann eine Bewertung, wie bei jeder Ausschreibung. Es werden Angebote abgegeben, die werden bewertet. Und dann gab es da wohl dann eine Bewertung, die ganz eindeutig gesagt hat, dass Berlin Energie am besten wäre. Und dann wird das schlussendlich beschieden, indem das Abgeordnetenhaus in Berlin, das ist praktisch deren Landtag, sagt, wir wollen hier die Vergabe machen an, in dem Fall Berlin Energie. Da gab es wohl aber auch Formfehler in dieser Vergabe, in diesem Konzessionsprozess, sodass Vattenfall erfolgreich geklagt hatte und diese Vergabe vor ein, zwei, drei Jahren dann eben wieder praktisch auf Pause gestellt wurde. Vattenfall weiterhin vorerst dieses Stromnetz Berlin betrieben hat und man dann miteinander in Verhandlungen auch noch äh, im Weiteren ging. Und man schon vor einigen Monaten gehört hat, Vattenfall möchte sich zurückziehen. Vattenfall sagt, alles klar, dann macht halt eine Rekommunalisierung. So. Und äh, jetzt zeige ich euch hier nur diesen, diesen Anfangsteil des äh, ZFK-Beitrags, weil das ist ein ZFK-Plus-Beitrag, da kann ich jetzt natürlich nicht runterscrollen und euch den hinter einer Paywall befindlichen äh, Artikel zeigen, aber hier steht es halt auch schon so da. Stromnetz Berlin wird wieder öffentlich, Abgeordnete stimmen den Kauf zu für etwa 2 Milliarden Euro, zusätzliche Nebenkosten. Ähm, hat jetzt praktisch das Abgeordnetenhaus gesagt, ja, wir kaufen das Netz zurück in unseren landeseigenen Betrieb. Vorausgegangen war dem um ein mehrjähriges Gerichtsverfahren. Ja, das habe ich ja gerade schon mal zusammengefasst. Und äh, genau, hier kann man auch schon sehen, der Senat, das ist praktisch die Landesregierung, ähm, hatte das bereits Ende April so beschlossen und nun gab es auch im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit aus der rot-rot-grünen Regierungskoalition. Und äh, wer aber mehr dazu lesen möchte, es gibt zum Beispiel einen freien Beitrag von rbb, ne, äh, die ja in Berlin-Brandenburg äh, vor Ort äh, der Regionalsender praktisch sind und äh, die haben hier auch nochmal dargestellt, okay, es ist also so, dass wir hier eine Mehrheit generiert haben, die ähm, Dementsprechend jetzt tatsächlich dann auch dafür sorgt, dass die Konzessionsvergabe ganz korrekt, hoffentlich nun, an äh, Berlin Energie oder in dem Fall heißen die, glaube ich, ein bisschen anders. Die heißen jetzt irgendwie Holding, äh, Berlin Energie und Netz Holding oder so ähnlich. Ähm, und die werden jetzt dementsprechend äh, demnächst den Betrieb des Stromnetzes Berlin übernehmen. Dahinter... Steckt auch noch eine interessante historische Entwicklung, weil hier wird nochmal erwähnt, gute Nachricht für die rund 600.000 Berlinerinnen, die sich beim Volksentscheid Energie, Energietisch, Energietisch, Energietisch für die Rekommunisierung des Stromnetzes ausgesprochen haben. Es gab nicht schon vor vielen, vielen Jahren, das haben wir in unseren vorigen Videos auch auseinandergenommen, einen Volksentscheid in Berlin, der eben gesagt hat, wir wollen gerne das Netz rekommunisieren. Das soll weg aus der Hand des privaten Energiekonzerns. Und das ist nun nach vielen, vielen, vielen, vielen Jahren auch erfolgreich Durchgelaufen, hier ist auch noch nochmal erwähnt worden, 2014 ist die Konzession eigentlich ja formell schon ausgelaufen, seitdem immer nur kurzfristig ähm, auf Zuruf äh, wieder übertragen worden an, an die Wattenfall. Und nun ist es soweit, dass tatsächlich die BEN Berlin Energie und Netz Holding GmbH, als landeseigene Gesellschaft, also praktisch als kommunales Unternehmen, hier tatsächlich das Stromnetz endlich übernehmen wird. Um, das Ganze muss rein formell nochmal am 23. Juni angenommen werden. Das ist in wenigen Tagen. Ich nehme das Video jetzt gerade hier am Wochenende auf. Um, was auch daran liegt, dass wir gerade äh, übrigens einen relativ langfristigen und äh, zeitaufwendigen äh, Consulting-Auftrag haben und auch hier und da nebenbei noch Schulungen äh, dann irgendwie mit, mit reinquetschen. Dementsprechend muss ich die Videos jetzt zu was auch immer für Zeiten noch aufnehmen und dann irgendwie äh, fertig kriegen. Von daher, ähm, wundert euch nicht äh, über den Content auf unserem äh, Kanal. Manchmal kann es eine kleinere Pause geben, dann noch mal wieder mehrere. Ich nehme hier dann auch in mal mehrere Videos am Stück auf und dann wird es auch noch. Okay, also äh, soweit äh, werden wir am 23. Juni hier voraussichtlich diese Zustimmung äh, sehen. Ich werde das Video hoffentlich vorher noch veröffentlichen und... Ähm, dann wird es demnächst die äh, formelle Übertragung des, der Stromnetzkonzession praktisch an die BEN geben und dann wird es einen Übergang, einen Betriebsübergang geben zwischen also äh, Vattenfall und dem neuen kommunalen Unternehmen. Das kann bedeuten, dass zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter, eigentlich alle Assets der Stromnetz Berlin GmbH einfach übergehen, dass man das einfach nur verkauft und alle, die zustimmen, sagen, alles klar, ich will auch zum neuen Arbeitgeber gerne wechseln und dann wird dieser Teil einfach nur aus der Wattenfall herausgenommen und dann praktisch zum kommunalen Unternehmen rübergegeben. Das wäre so der beste Weg. Dementsprechend, das bleibt weiterhin spannend. Wenn es dazu weitere interessante Entwicklungen gibt, werden wir das auch nochmal in dem entsprechenden Video hier mit veröffentlichen. Ansonsten wie immer, habt ihr Fragen dazu oder irgendwelche weiteren Meinungen zum Stromnetz Berlin und der Konzessionsvergabe, dann gerne unten in die äh, Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.